Hallo ihr Lieben, ich habe meine Pinkbox erhalten, meine Pinkbox Juni glaube ich, ich habe sie noch nicht geöffnet, das wollte ich zusammen mit euch machen und ich habe ja letztens die beiden Glossyboxen bekommen und auch ein Video dazu gedreht, verlinke ich euch unten in der Infobox und ähm, ja, jetzt ist die Pinkbox dran und ich bin gespannt, was da drin ist. <lacht> ähm, ich hole sie mal eben raus. Ja, hier sind wieder so ein paar Flyer und ähm, ein bisschen Werbung. Und in meiner Pinkbox war oder ist die Couch mit dabei. Die werde ich mir dann nachher in Ruhe durchlesen. Da ist die Pinkbox. <lacht> Ist schon zwei Jahre her, seitdem ich die letzte Pink Box erhalten habe oder überhaupt eine Beauty Box, und äh, ich bin gespannt, was sich so in den zwei Jahren getan hat, äh, ob die sich verbessert hat, weil ich ähm, vor zwei Jahren einfach gesagt habe: Nee, es wird nicht besser, die Boxen wurden immer schlechter und äh, es. Das hat sich für mich einfach nicht ähm, ja, nicht gelohnt und mir hat sie nicht gefallen. Ja und jetzt haben wir sie wieder da. <lacht> das ist sie. So, das ist dann ähm, die Liste, wo die Produkte aufgelistet sind. Und ich, ich sehe schon, was kommt mir denn da Schönes entgegen? Und zwar von Palmolive Coconut Joy Body Butter Creme Dusche. Okay. riecht sehr nach Kokos aber kein penetrantes Kokos sondern angenehm und ja darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr das ist eine Full Size Größe und würde kosten 1,39 Euro so da haben wir Happy Brush Superti Super Mint Zahnpasta <lacht> aha eine Zahnpasta okay hat ah, die ist noch verschlossen. Ja, die hat oben ein Siegel. Die mache ich dann irgendwann auch, wenn ich mal äh, ja, meine anderen Zahnpasten aufgebraucht habe. Das sind 75ml, ist also eine Full-Size-Größe und würde kosten 2,50 Euro. Äh, dann haben wir hier eine ähm, Heilerde-Maske von Luvos. SOS Detox Maske, reinigt Bohrentief, bindet Faunis, Staub, Schadstoffe, neutralisiert feine Radikale für einen leuchtenden Ton und ist vegan. Das ist dann auch eine Full-Size-Größe und würde kosten 1,19 Euro. Dann kommt mir hier entgegen ähm, ein Eyeliner. Von New York City Showtime Velvet Eyeliner. Das ist dann auch eine Full Size Größe und würde kosten 2,30 Euro. Und das letzte Produkt, was mir hier entgegenkommt, ist ein Twist Lipstick. Von welcher Firma? Korus. Ah, okay. In der Farbe Lusches. Lusch. Spricht man das aus? Lusches, lusches, würde ich mal sagen. Das ist dann auch eine. Quatsch! Quatsch, ich habe mich vertan. Das ist ein Kajalstift von New York Color, nicht von New York City, <lacht> New York Color ist die Marke. So. Und der Lipstick, das ist von der Firma Corvus, sagte ich ja bereits. Und der Farbe Luscious, das wird für diese Farbe sein. So, das ist auch eine Full Size Größe. Ähm, Unkostet. 17,50 Euro, der Lippenstift im Bleistiftstil. okay, mal eben aufmachen. Ah, kann das Oh, uh, das ist aber ein sehr, sehr grelles Rot, auch nicht sehr deckend. Aber ich glaube, das steht mir nicht. <lacht> ja, ähm, so, ich rechne mal zusammen, was wir da für einen Betrag herausbekommen. Ja, also, ich habe mal ausgerechnet inklusive der ähm, der Zeitschrift. Haben wir einen Preis von 27,28 Cent. <lacht> ähm, ja, die Box kostet normalerweise ich glaube 15 Euro mit Verwandten. Und wir haben einen Warenwert von 27,28. Die Produkte selber ähm, gefallen mir ganz gut. ich bin eigentlich sehr zufrieden. Äh, Zahnpasta kann ich immer gebrauchen äh, die Body Butter Cremedusche auch sehr interessant ähm, ja den ja hier kann ich auch gut gebrauchen die Maske ja den äh, Lipstick ich glaube nicht dass ich das meine Farbe ist ähm, ja da schaue ich mal das ist übrigens das teuerste Produkt von 17,50 Euro und Gaiage verwende ich eigentlich auch nicht. Ähm, no. Aber die Produkte an sich sind okay. Also ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Box. <lacht> okay, alles klar. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Tschüss.